So Leute, Papa bredinski ist hier. Wir starten. Ich bin Kunlao, ich spiele gegen Cetrion. Und ich muss echt sagen, ich hasse diesen Charakter, weil es ist immer nur Zoning, Zoning und Zoning die ganze Zeit. Ach, mein, mein Gamepad funktioniert auch nie so ordentlich. Ich weiß nicht, was da los. ist. Aber hier haben wir schon ein Crushing Blow. Ja, ja. Ja, sieht ihr, ne? Die ganze Zeit. Ich bin auf echt weiten Fläche von ihr. Und noch einmal. Ja. Yeah. Erste Runde gewonnen. Ja, ich hasse diesen Charakter, weil... Es ist immer wieder dasselbe. Ihr seht... Immer wieder das, das Gleiche. das. ja. Gleich, gleich. Ein Combo greifen. Combo greifen. <lacht> ja, ich würde hier auch ein paar Fehler... Oh Gott, nee. <lacht> Scheiße. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich dachte, die wird wieder... Ja, greifen, ja. <lacht> Gegenangriff. Ah... Das ist mein Fehler. Hier werde ich schon nicht mehr rauskommen. Aber gut, macht nichts. Zweite Runde. Okay, Brodinski, Come on. Wir greifen, jetzt in die Ecke schmeißen. Uh, Crushing Low. Alter Schwede. Und noch eins. Und come on. Jetzt Kombo. Haha. <lacht> das gefällt mir. Ja, ja, ja, ja. Jetzt nicht so abgehen, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht gegen Zetron spielen. Das ist einfach so ein Charakter, da spiele ich nicht so oft gegen und deswegen kenne ich auch die ganze Angriff hier auch nicht. Oh, das war ein Fehler. Äh. Ah, noch ein bisschen <lacht> 10,29 Leben und tatsächlich noch geschafft Puh, letzte Sekunde oh das war aber heftig das war echt heftig okay zweite Runde bros wir starten mit Crushing Blow äh, und natürlich skippen einmal <lacht> Das ganze Combo Und nochmal Was soll das denn Ey Oh das war schön Nochmal crushing blow Come on, come on come oh, Das war schlau Fast flow is victory Aber Leider nicht geschafft Macht nichts Ich werde einfach so nervig rumspringen. <lacht> Mal gucken, was sie so macht. Ah. Ah, das ist ein Fehler. Oh, Mann, was ist das denn? Ich verstehe nicht. Entweder ist das heute etwas mit dem Steam oder so. Oder etwas mit meinem Gamepad. Weil ich so viele, so viele Kombos einfach nicht schaffe. Oh, das war heftig. Oh. Das hat sich sogar überlebt noch. Jetzt will ich einmal Brutality mit 2-1, Aber irgendwie... Oh, oh, oh, oh. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich, Bros. Ich will immer noch diesen, dieses Brutality ausprobieren. <lacht> ja, okay. Wir gehen, wir gehen ein bisschen anders. Ich werde einfach Hut werfen. Vielleicht hilft das. Oh. Oh. Dieser Moment... Dieser Moment, habt ihr das gesehen? Noch eine Sekunde würde ich tot sein. Aber 2-0, alle Sterne voller Feuer. Geil.